Ja, nach der anstrengenden Fahrt über 200 km kann ich mir jetzt mit gutes Curry Habe ich schon lange nicht mehr gehabt mit dem Reis Das gehört auch noch jetzt ganz immer dazu Aber es war einfach Traum auf der Tag Und das ist sehe sehr mega, dass so die Landschaft da ist Die macht schon mit Trail in den Bergen Und ich hoffe, es euch gefällt, dass wir Channel jetzt geben. Tschüss! Ja, Ich bin dann in Kualak, geiler Touristenort eigentlich mit den umliegenden Nationalparks und, und den Höhlen. Jetzt geht es in die Paradise Cave, die Paradieshöhle. Und ja, ich lasse mich überraschen, gestern die Höhlen waren auch sehr schön. Ich werde da natürlich auch wieder ein Video machen oder habe machen, kann man schauen. Je nachdem. Also, ja, kommt's mit. Nehme ich nicht. So, das ist der Eingang zur Paradise Cave, oh, ja, den nahm wir auf jeder Messe, stunde sparen wir jetzt. Eintritt das ist 250.000 Tonnen, also das sind schon fast 10 Euro. Das, so wissen sie schon, schön zum nehmen. So, das ist der Weg zu Paradise Cave. Nein, <lacht> Upstairs. I you? going to Jetzt bin ich schon mitten im tiefsten Vietnam und suche den Mughu, aber ich finde ihn nicht. Die Leute er da drüben. Also das ist die größte Hölle der Welt da. Der Mubu ist nicht da. Was machen wir? Schaut weiter auf Thor's World, dann setzt wir mich auf der Suche, unterstützt den Andiana Jones oder wer immer, der jetzt momentan gerade ist. Für Spaß! Das ist und ganz gibt es Das ist super. Wir hat flash voll und die Hölle Das sind ungefähr kleiner Euro. Investiert einer der schönsten Das sind ungefähr 10 Euro. Da investiert einer der schönsten. <lacht>